Frauen der Welt kommet her und lasst uns unsere Lust und Leidenschaft hingeben. Guten Morgen meine Freundin Hannah und ich haben uns für eine offene Beziehung entschieden und da ich hier auf dem Youtube Kanal mein komplettes Leben teile um gemeinsam aus den Erfahrungen zu lernen gehört natürlich der sexuelle Teil genauso dazu wie der finanzielle, der spirituelle, der ernährungstechnische, der informationshungrige und einfach alles was mein Leben beinhaltet. Lasst uns offen miteinander begegnen und ich gehe da gerne voraus und gehe sozusagen in Vorkasse und lasst uns austauschen. Also, Hannah und ich, wer Hannah noch nicht kennt, unten der Link zu ihrem Kanal, sind sehr freiheitsliebende Menschen, die sich ja, nicht gerne einschränken lassen und wir haben beide auch gewisse Ansprüche, insbesondere in der Sexualität. Diese Kombination also nicht einschränken lassen und sexuelle Erfüllung führt, wenn es sexuell nicht 100%ig passt, was das genau bedeutet, da komme ich noch dazu, eben dazu, dass man zwangsläufig dann irgendwann dazu ja, übergeht, über Alternativen nachzudenken, äh, um sich dann eben komplett ausleben zu können. Und wenn man so tolerant und offen ist und auch klar gesellschaftliche Konditionierungen erkennt und entsprechend sich dadurch nicht emotional blockieren lässt, wie wir beide, dann landet man dann auch irgendwann in der Thematik einer offenen Beziehung. Was bedeutet das eigentlich? Im Gegensatz polyamoren Beziehungen, die viele bereits als offene Beziehungen deklarieren, was aber Unsinn ist, da Polyamor, wie das Amor schon eigentlich deutlich zeigt, etwas mit Liebe zu tun hat, geht es bei der offenen Beziehung vorrangig um Sexualität. Das Video zur Polyamorie und wie ich Polyamorie definiere, das verlinke ich Euch oben in den Infokarten. Mir ist aber bewusst, dass andere Definitionen die irgendwo zwischen Polyamorie und offene Beziehungen noch existieren, die die Leute daneben auch offene Beziehung oder Polyamorie nennen. Ja, also für mich bedeutet das bei einer Polyamoren-Beziehung alle involvierten Personen sich lieben müssen. Die Liebe sozusagen, äh, Amor dieses, äh, die, die Liebe, dass das das tragende Element ist. Und bei der offenen Beziehung ist das tragende Element eher die Sexualität. Das heißt, dass zwei Menschen, die sich lieben, auch mit anderen Personen Sexualität ausleben können, die sie nicht lieben. Und äh, natürlich auch lieben können, aber das ist sekundär und das wäre ein nice to have, wenn man sich zusätzlich noch liebt. Ähm, so ist im Endeffekt gewährleistet, dass einerseits die beiden Liebenden sich weiterhin auch innerhalb einer Beziehung treffen können und so die vielen schönen Dinge gemeinsam erleben, die eben in der Beziehung halt vorrangig erlebbar sind, aber andererseits auch die Sexualität so frönen können, wie man das selber gerne möchte. Und Sexualität ist für Hannah und auch für mich ja, absolutes Kernelement eines natürlichen und befreiten Lebens. Es gibt einige Dinge, wo man Kompromisse machen kann, Kompromisse machen muss in der Beziehung, aber Sexualität gehört mit Sicherheit nicht dazu. Zumindest nicht auf Dauer. Wir tauschen uns natürlich über die sexuellen Erlebnisse, die wir mit anderen gemacht haben oder die wir mit anderen machen, zu 100% ehrlich und offen aus und ja, haben auch keinen Besitzanspruch auf die andere Person, sondern wir lieben. Und das bedeutet, äh, ja, dass man eben möchte, dass die andere Person glücklich ist und nicht nur, dass ich selber glücklich bin. Sie auch dazu mein Video zur Liebe, das äh, oben in den Infokarten verlinkt ist. So etwas wie Eifersucht oder verletzten Stolz, ja, das kennen wir nicht. Das, ja, diese Eifersucht, das ist nichts anderes als die Pflege immer des eigenen Egos und hat nichts wirklich mit, mit Liebe zu tun. Äh, ich habe da ja schon äh, auch andere Erfahrungen gemacht ähm, mit, mit, mit anderen Frauen. Dass, und ihr werdet es sicherlich auch können, euch selber wahrscheinlich auch oft entdecken und sagen, ja, bei mir ist das halt eben anders. Ich denke, Liebe und Eifersucht, das äh, geht irgendwie. Okay, ich sag nur meine Meinung und ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht in meiner letzten Beziehung, die ich hatte, die ist 15 Jahre gegangen, dass wir die Beziehung beendet haben, weil es nicht mehr ging mit meiner Ex-Freundin. Aber wir lieben uns. Wir lieben uns nach wie vor. Das wusste Hanna im Übrigen auch schon. Wir lieben uns immer, genauso wie ich jetzt Hanna liebe. Und aber das hat nichts damit zu tun, dass die Beziehung nicht funktioniert. Wenn die Beziehung nicht funktioniert, ja, dann, dann muss die Beziehung beendet werden. Das ist einfach so. Das hat aber doch nichts mit der Liebe zu tun. Und genau dasselbe ist natürlich jetzt auch im Dezember. Im Dezember äh, tut Hannah endlich ihren Traum verwirklichen, äh, indem sie sozusagen in die Welt hinauszieht. Bisher ja, hatte sie noch nicht ganz den Mut gefunden, weil sie auch ein Kind hat, und äh, also den Osmo. Und ja, und jetzt, jetzt, jetzt hat sie endlich den Mut und sie, sie verwirklicht ihren Traum. Und das ist eine Herzensangelegenheit, ein Spürer mit ja mit, mit ganz ganz tiefer Seele dass das das Richtige für sie ist und ja, das, das tut sie jetzt umsetzen und dann ist die Beziehung eben auch zwischen uns beendet also die Beziehung die die das tägliche Miteinander, weil sie eben dann eben nicht mehr hier ist und ich derzeit hier noch in Deutschland bin, so, und das ändert aber auch nichts an der Liebe, Die Beziehung ist dann auch beendet, egal ob das dann jetzt also die offene Beziehung oder die geschlossene, das hat damit nichts zu tun, es ist ja dann keine Beziehung mehr da und die Beziehung ist beendet, aber die Liebe ist noch da, so wir werden uns weiter lieben. so das heißt aber nicht, dass wir nicht auch eine neue Beziehung suchen mit anderen Menschen, ne? Liebe ist bedingungslos und Liebe lässt sich ja einfach ab und anschalten. Zumindest wahre Liebe. Aber wie gesagt, zum Thema habe ich ja schon äh, genug gesagt. Ähm, ja, also zurück zur offenen Beziehung. Was ist eigentlich das Problem bei mir und Hannah bei Hannah mir äh, in der Sexualität? Also, Hannah ist eine sehr leidenschaftliche, stark auf die normale Sexualität gepolte Frau. Und ich bin eher perverser und... Ein recht extrem veranlagter Mann. Das bedeutet, ich liebe Rollenspiele, ich liebe Fantasie, ich liebe Schmerzen und das komplette Programm sexueller Fantasien. Und ich bin gewohnt, mich in der Sexualität ja komplett auszuleben, mich fallen zu lassen, aufzufangen und eben auch keine Tabus zu haben, Erfahrungen zu sammeln. Quasi so wie im realen Leben. Ich möchte mich nicht begrenzen lassen. Ich will einfach leben, ungeachtet dessen, was als normal gilt und was sich gehört und wie man zu sein hat. Also zumindest in der Sexualität bis zu der Grenze, wo es gesundheitsgefährdend wird. So. Also das würde ich schon sagen, ist noch so eine Grenze. Ne? Aber auch da kann man sich äh, kann man eine Grenzerfahrung machen. Ähm, aber so, so pervers, also, dass ich bewusst gesundheitsgefährdende Praktiken äh, mache, das so pervers bin ich dann doch auch nicht. <lacht> Aber ich bin schon recht pervers, also das muss ich mal so hier feststellen. Äh, man kann in der Sexualität auch einfach mal in der Vertrauensbasis, die man dann hat mit der anderen Person, auch wirklich ruhig mal die Sau rauslassen und ja, gemeinsam in andere, in andere Fantasiewelten abtauchen. Ja, und Hannah hat durchaus mit mir sich selber da auch erfahren und sich auf Experimente eingelassen, die für sie selber auch äh, ja, ihre Grenzen quasi weit überschritten haben. Aber für sich selber dann auch festgestellt, dass ihr Grad an Perversion doch noch ein paar Lagen unter meiner liegt. Und entsprechend haben wir dann, eben weil ich auch nicht den Wünschen von Hannah gerecht werden konnte nach einer normalen Sexualität, ja, uns für diese Form der Beziehung entschieden. Das bedeutet natürlich ich bin ab sofort verfügbar, <lacht> für Frauen die ebenfalls gerne ja, auch in einem sicheren Umfeld und einem gewissen geistigen Niveau sich mit mir in Rollenspielen treffen und erfahren wollen, also quasi lustvolle Grenzerfahrungen generieren. Ich bin also nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung, Hannah ist für mich meine Beziehung, zumindest bis zum 4.12., sie hat dazu auch das Live Talk Video vom Donnerstag sondern ich bin auf der Suche nach Menschen die mit mir auf einer sexuellen Spielwiese ihre Fantasien ausleben möchten und überhaupt erstmal ja, das Feld weiten. Sexualität, was es um Sexualität umfasst so viel mehr als den Akt an sich und da auch erstmal sozusagen ja, reinschnuppern oder sich erweitern wollen. Und ja, vielleicht wäre ich auch an die genommen von einer Frau, die noch äh, perjasser ist oder so. Keine Ahnung, ob das, ob das, ob das möglich ist. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich für alles offen und sehe Sexualität ja, total entspannt und wenig verkrampft. Sie gehört einfach für mich zum Leben dazu. Und äh, ja, wie alles andere auch unsere Bedürfnisse. Und da heißt es ja auch immer wieder Erfahrungen sammeln, Erfahrungen sammeln und auch keine Hemmung haben, sich mal fallen zu lassen. Und auch auf die Nase zu fliegen, das gehört, dazu. das gehört dazu. Was ich nicht suche, das noch einmal explizit erwähnt, das ist ein Sexualpartner. Also das, nee. Also was nicht heißt, dass ich den Akt als solches ausschließe, natürlich nicht, aber er ist dann allenfalls Nebeneffekt. Das ist meine aktuelle Situation. Ihr wisst, ihr kennt mich 100% ehrlich und offen und kein Blatt vor den Mund nehmt, auch wenn es tut, entweder euch <lacht> oder mir. Oder gerade weil es weh tut. <lacht> Warum eine 100%ige Offenheit wichtig ist, darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr auch oben in den Infokarten. Offene Beziehung, was haltet ihr davon? Wer mich privat anschreiben möchte bezüglich der Kontaktaufnahme um sich mal kennenzulernen Mail, Facebook oder einfach direkt anrufen sind die Möglichkeiten. Kontaktdaten sind auf meiner Homepage und eigentlich überall, wo ich vertreten bin. Facebook, Instagram und so weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bin gespannt auf eure Erfahrungen zu einer offenen Beziehung oder generell eure Meinung. Euer Christian. Tschüss.